so gedrückt. Ah, das ist der Rezept, Antonio, der Rezept. Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde. Äh, heute ist Fahrstunde mit Robin. Er hat seine erste Fahrstunde, wobei ich finde, erste Fahrstunde ist äh, so ein bisschen, kann man nicht so genau wirklich erste Fahrstunde nennen. Der hat vor sechs Jahren schon mal angefangen, Führerschein zu machen. Hat nicht ganz durchgezogen, weil er hat wohl auch nicht so gebockt oder so. Und ist dann jetzt bei uns gelandet. Heute nach sechs Jahren erste Fahrstunde. Oh, epischer Moment. Die Sonne scheint. Lass uns nicht lang quatschen. Zieht euch rein, was hier passiert ist. Guck ah, mal die Ampel. Boah, jetzt sind die neben uns, jetzt sind die neben uns, jetzt geht's ab. Hallo! Mhm. Kennen die dich? Scheinbar schon. Ja, ein bisschen mehr Kupplung dann. Ja, aber. Oder so, genau. <lacht> ja, so war nicht Für die Fans hier in Bock nochmal einen Eindruck hinterlassen. Ich will mal zeigen, was der BMW kann. Was kann ich nicht denn? <lacht> ich hab mein Lippenstift vergessen. Vielleicht den <das> mal einreihen. <lacht> Intro und dann geht's los. Ja, so gerade eben den letzten vielleicht. Gerade eben den letzten. Äh, den, den ersten. Also gerade eben beide. Den hinteren siehst du ja viel, viel mehr. Das meine ich. Also gerade eben den ersten. Ne? Genau. So, so, so wie jetzt. Schalte mal in den ersten Gang, also zur Sa genau. zweite Gang. Cool. Und wenn du jetzt in die Mitte gehst, so und dann nach oben drückst, so ist der dritte Gang. Genau. Ja. Und nach unten, vierte, vierte safe. Und cool. Fünfzehn. Ja, fünfte, ja. sechste sind dann auf meiner Seite. Ja, kommst cool. du da, ne? Ja. Also. <lacht> <lacht> Fast. <lacht> Gut, ja, Blinker ist nichts wildes dran, ne? Rechts, links. Genau. Handbremse ist jetzt elektronisch an der Karre, siehst du ja, die ist jetzt nur noch so ein Knopf. Mhm. Wenn du die runterdrückst und die Bremse gleichzeitig drückst, machen wir. Bremse drücken und runterdrücken. Geht das Ding los? Okay, das war's. Ich würde sagen, lass uns einfach mal eine Runde drehen und gucken, mal, wo, wir, wo wir hinkommen. Ja. Alles klar. Dann drücken wir Kupplung durch, Maschine an. Ähm, Achso, sorry mit dem Start und Startknopf ja, okay. hier. Genau. Dann erste Gang. Cool. Dann check direkt aus Innenspiegel, Außenspiegel, wenn keiner kommt so einen leichten Schulterbewegung tickst den Blinker nach links an dann checkt jeder dass wir losfahren ja, und dann schleifst du dich so ein bisschen ein bisschen los da ja, guck noch einmal links rüber cool so da kommen wir hier oh das war die Bremse ja genau so ein bisschen rechts anordnen ja so wie du jetzt bist ist cool drück mal die Kupplung ganz durch genau und dann rollst du langsam einfach so ein bisschen runter. Und jetzt langsam runterbremsen, genau. Und dann bis ein bisschen und stopp. Ja, cool. Blinker links. Und dann schleifst du dich einfach langsam wieder nach vorne. Siehst du das Fahrrad, was da links kommt? Ja. Lass dem mal den Fahrradweg frei. Der sieht schon so aus, als würde der durchziehen, weißt du? Oder sie. Genau. Und jetzt langsam einfach so ein bisschen. Genau. Und wieder stopp. Und dann ziehst, ja, dann warte ruhig lieber, Bist du, bis du 100% sicher bist, dass das passt. Korrekt und dann langsam schleifst du dich einfach so langsam rum. So Zack. Direkt wieder Kupplung durch, aber locker, und zweiter Gang. Genau. Ja, Wenn du kurz hinter nicht. dir guckst, Bei der Benz bleibt auch locker. Wir fahren auf jeden Fall erstmal geradeaus weiter. Ja. So dass wir... Ähm, so dass wir... Da ist noch nicht so viel am Hut haben. Du kannst mal oben rechts einmal checken, dann siehst du, dass die Zone zu Ende ist. Ja. Jetzt einfach nur Kupplung durchdrücken. Roll langsam weiter und dann bremst du dich einfach nur locker hier bis zur Linie. Genau so. Und dann Bremse. Yep. Und erste Gang. neu, oder? Ja, diese, diese Pfeile da drauf, ja. ja, die Pfeile da drauf sind neu. Das also generell bedeutet das, wenn du so Pfeile auf der Ampel hast, dass du, dass deine Richtung immer einfach freigegeben ist, also du brauchst nichts so drauf gucken, ne? Und vorher war ja halt nur Grün, dann sind die Autos immer so langsam in die Kreuzung gefahren, so stotterig, haben gewartet, haben dann gemerkt, okay kommt keiner und sind dann erst abgebogen. Ja. Das Ganze umgehst du jetzt halt, indem du weißt, sind Pfeile drauf, also wenn du jetzt links abbiegen würdest ganz einfach durchziehen. Und wir fahren jetzt gerade aus, dann ist sowieso... Aber wenn wir Grün haben, dann haben die ja theoretisch von vorne auch Grün. oder nicht? Wenn du einen Pfeil hast, halt nicht. Wenn, okay. das, das ist halt das Ding. Normalerweise ja, aber mit Pfeil halt nein. War mal anders hier, oder nicht? nicht ja, nur... das war anders, Ach, genau. Das war, war komplett anders. Das ist auch noch nicht lange so. Das haben die praktisch im, im gleichen Zug gemacht, nachdem die diesen Fahrradweg hier so komisch drauf gemacht haben. Hm. Haben die dann angefangen das zu ändern so schön locker ziehen wir los also pack auch direkt Gas dabei gucken durch zweite Gang. cool wenn dir das passt ist dann noch, nee, ist für 50, also. genau dann machst du einfach locker gucken durch rollen lassen erst ganz kurz ja sehr gut ja Das ist wichtig also wenn du das merkst ist halt immer gut ja So. da ja, also, ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, da war ich auch mal im Verein, aber es ist schon äh, 20 Jahre her. Ja. Da gab es noch so Lederbälle, die so hart waren, die Medizinbille, weißt du? Ja, die kenne ich auch noch. Von ich mach mal so, ja, das ist so ein bisschen. Ich kann mich so gut dran erinnern, weil ich habe da einmal einen kopf voll gemacht, das habe ich nie wieder vergessen. <lacht> <lacht> ja, das geht vor allem im Winter, wenn die Dinger da noch nass sind. Oh, und so. richtig gut, richtig gut. Kannst du gegen den Kopf gegen die Laterne knallen. Das ist angenehmer. Ja. Guck mal, check mal. Die haben das so ein bisschen mies gemacht. Da vorne hast du schon dieses die 30. Das ist, ja. Genau. Du jetzt. Ne, nee, nee. bremst erst ein bisschen runter. Ja. Bist erste, ja. Ja, bist du bist erst auf die 30 kommst, ruhig ja. ein bisschen weiter. Und jetzt Kupplung und zweite Wärme. Sehr gut. War nur ein bisschen schnell losgelassen? Ja, okay. Ansonsten cool. Der Moment, wenn du die Kupplung loslässt, merkst du ja, wie die beiden zusammenkommen. Ja, dann. Du machst es einfach langsam. Okay. Je langsamer du das machst hier, ja. so ja entspannt. Trappuccino-mäßiger kommen die beiden zusammen. Guck mal hier. Bobetty bleibt auch chillig hinter uns. <lacht> ja, der hat mich schon noch Wochen ah. Guck mal, aber der guckt schon immer so links vorbei. siehst weißt du das, wenn du nochmal zwischendurch ja. reinguckst? Ja, aber haben wir das gemerkt? Ja, oder, oder der, der Druck? <lacht> ja, ja. Ich denke auch, der wird jetzt keine Sekunde mehr vergehen lassen. Wichtig ist, hast du aber auch gut gemacht, dass wenn du die Kupplung drückst, dass du die Kupplung ganz drückst, weil dann trennen sich Motorgetriebe komplett ja. und dann kommen die halt wieder zusammen. Ja. Wenn du die halt mal nicht ganz durchdrückst, dann merkt man auch, so, wenn man schalten will, erstmal geht das gar nicht richtig und zweitens hört sich das auch scheiße an, wenn du da den Gang reinpust dann klacken die Zahnräder so aneinander. Cool, ja, wie geht's dein Bruder in Weißrussland? Was geht da? Ja, an? ich glaub, der ist noch nicht. Äh, Ach so. Der ist noch vorbereitungstechnisch unterwegs. Aber Hä? sonst war ich ganz gespannt. Weißrussland? Ja, weiß ich auch nicht, wie man da hinkommt. Sogar so eine. Äh, wie so ein Label. Ja. Welt. Die organisiert. Die war auch zeitweise in einem, bei einem Labeling wie aus äh, Mexiko. Ja. Yeah. Aber <lacht> da, da kamen, nun, kamen nicht so die Auftritte rein wie, yeah. wie ne? <lacht> yeah. Mexiko, ey. Strange, oder? Ja, ist jetzt nichts, wo man das große Geld mitverdient, aber. Yeah. wo kommst du rum und hast halt Spaß. Experience. Experience. Richtig. Guck mal, wir fahren. Also da kommt gleich ein Kreisverkehr ja. okay wir fahren da rein und die erste Straße wieder raus. Okay. Um Kreisverkehre zu nutzen kannst du dir eigentlich schon merken immer ungefähr so 20, 30 und zweiter Gang. Okay. immer Gas ganz weg und dann einfach Kupplung jetzt drücken genau, zweiten Gang langsam lösen dann hast du nicht ganz so eine heavy Bremse genau guck mal weit nach links. Drücken, genau wenn da keiner kommt roll einfach weiter kein Gas erstmal drum rumlenken und geradeaus wieder raus aber erst lenken kein Gas, kein Gas blinken. Und hier raus. Es gibt kein Gas, der rollt alleine. Okay. Und jetzt erst Gas. Denn wenn du dich selber drückst, merkst du dann, du musst du so ein bisschen kämpfen. Ja. Deswegen lass dich lieber alleine durchtragen. Und wenn dir dann langweilig wird, kannst du immer noch Gas geben. Okay. Wie ist das eigentlich? Äh Ende. Ja. Ach so. Ja, ähm, also du solltest halt. <lacht> genau Jederzeit bereit sein, halt vernünftig einzugreifen und zu lenken. Wenn du, also ich sag mal so, ich fahre auch nicht so Auto, ja. wenn ich Auto fahre, fahre ich manchmal so, manchmal so, manchmal so, es kommt aber auch auf die Situation an, ja. dadurch, dass ich halt so oft so, so, so, und so viel unterwegs bin, weiß ich ja. an welcher Stelle ich wann, wie, wo ich mich bewegen kann, wenn du in der Prüfung anfängst auf einmal so zu machen oder so, dann ist das nicht cool. Also, das also, ist ja noch was ganz anderes. Ne? Genau, ich würde dir empfehlen, später, wenn du fährst, du wirst mit Sicherheit sowieso mit einer anfahren. Welcher weiß ich noch nicht, aber. aber Kreuz. Ja. neue Technik. Ne? <lacht> also, was ich dir empfehlen würde, ist, wenn du auf die Autobahn fährst, nimm immer beide Hände. Ja, der Autobahn. Ja, das sagst du so, aber ja. ich. Also, ja, wo manche sind halt. Okay. Äh, die meinen, also, das, das Ungünstige daran ist, du weißt nicht, wenn was passiert, wie krass das wird. Hm. Weil wenn dir mal einen Reifenplatz bei 140 und du machst gerade so, da machst du halt gar nichts mehr. Da ja. kannst du nichts kontrollieren, nichts festhalten, gar nichts. Es sei denn, du bist so, hier ja, genau. Es sei denn, du bist hier jeden Tag im Fitnessstudio und hast halt solche Arme. Und äh, dafür war ja erstmal noch nicht so in die Kategorie zählen. Nee. Was nicht ist, kann ich noch werden. Ja, richtig. Ja. Aber ist es halt günstiger du machst halt wirklich so dass du beide hin hast dann egal was passiert du kannst halt immer mal wieder korrigieren oder ja 70 haben sich richtig gelohnt ist ja genau, direkt am besten wieder Kupplung durch und dann nach oben lösen und wieder ein bisschen Gas geben Rollo, oh, du machst das extrem gut. Wenn ich das den Fahrschülern als erste Fahrstunde verkaufen soll, dann werden die sagen, was ist mit ihm denn los? Ja, GTA, ne? Äh, äh, GTA, ja. ja ah, genau. Woher <lacht> hast du fliegen gelernt? PlayStation. Okay, kein Gas. Wir fahren jetzt rechts weiter. Genau, erstmal Kupplung durchdrücken. Warte, warte, nichts machen. Nur Kupplung durchdrücken. bremst dich bis zur nächsten Linie. Ruhig langsam weiter. Und dann hier. Stopp. Okay. Dann erster erste Gang. Und ja, jetzt warte aber, bis du safe bist. Ich will nicht reinballern. Der blinkt, jetzt kannst du langsam fahren. Aber kontrolliere das nochmal, dass der sein Blinker auf jeden Fall auch for real ist, weil manchmal blinken die doch aus Versehen. Stelle einfach schon mal erwähnen, dass du schon mal im Auto gesessen hast und ja, dann wird dann jetzt aber hier richtig durchziehen. <lacht> ja, hatte ich vorher ehrlich gesagt, Also so äh, wie ist schnell, das? schnell wie möglich. Yeah. Ja, klar, wie, willst du das? Guck mal, weil wir gleich ein bisschen schneller fahren mit seinem Fenster vielleicht ein bisschen hoch machen. Ja, genau. ähm, wie ist das denn zeitlich bei dir? Also, was, was hast du für eine Vorstellung? Wann, wie, wo? Ich weiß ja nicht, was bei dir möglich ist, ne? Also Du bist ja Geschäftsführer, sag ich mal. Ja, dementsprechend auch <lacht> teilweise mal ein bisschen mehr zu tun, würde mal sagen. Ja, aber... Ähm, ich noch ein bisschen, genau. Ne? Also, grundsätzlich ist ähm, meine Einstellung zu leben: alles ist möglich. Ja. Also, wenn du sagst, pass mal auf, ich stelle mir das und das vor, dann gucke ich in meine Glaskugel und guck, wie wir das möglich machen können. Ja. Deswegen hau mal raus. Also, was, was, meinst, was meinst du denn? Was brauchst du denn? Was, was, ich hätte jetzt erstmal gedacht, hier ist mal die, äh, die Pflichtstunden. Ja. Und wenn man von deiner Seite aus, also je nachdem wie ich mich fühle, ich wusste jetzt auch nicht, äh, ja. klappt, ja. genau. ähm. wie es klappt. Genau. Wie viele Jahre ist das hier? Ähm. Sechs, fünf. Ah, boah. Sechs. Ja gut, das ist äh, auch schon ein bisschen. Von daher. Also ich, ich, ich schlage dir folgendes vor. Wir nutzen diese Stunde, um reinzukommen. Ja. Einmal zu checken, wo stehst du, wo, wo müssen wir da den.. Äh, den Bohrer ansetzen. Den Hebel. <lacht> Den Hebel ansetzen, genau. Und wenn wir das am Ende dieser Stunde hier festgestellt haben, dann würde ich sagen, machen wir uns einen Plan. Ja. Und dann, dann gucken wir, wann machen wir Überlandfahrten, wann machen wir Autobahnfahrten und direkt Beleuchtungsfahrten. Ja, weil, guck mal, mit dir zum Beispiel, du bist ja schon mal gefahren, mit dir lohnt sich das, dann kann ich so eine Überlandfahrt einmal lange Stunde irgendwo hin, Stunde wieder zurück, das macht dann auch Bock, das kann man dann machen. Ja. Geradeaus weiter? Ne? Ja. Mach nur Kupplung durchdrücken und runterbremsen. Sparte mit dem Schalten, mach nur Kupplung und Bremse, machst diese dir so bequem wie möglich. Dann erstmal so locker stopp. Ja. Und dann, und dann du kann du ich jetzt enden. eigentlich auch theoretisch auskuppeln oder? Ja, aber, aber pass auf, nimm mal den ersten Gang und jetzt bleibst du auf Standby. Mhm. Wenn du später einen Schein in der Tasche hast, kuppelst du aus, chillst dich an der Ampel hin und guckst rechts und guckst links. Ja. Für die Fahrschule macht das nicht, weil wenn du in der Prüfung bist und du kuppelst aus, dann kommt irgendwann der Moment, wo du so denkst, so, boah, ist krass, ich muss mich konzentrieren jetzt. Und in dem Moment ist die Ampel auf grün gesprungen, du hast aber gerade so zur Seite geguckt, der hinter dir hupt, weil er sieht, du guckst woanders hin und dann denkst du, okay, Scheiße. schnell los, Kupplung, erster Gang, rein, Bump aus und dann ist ätzend. Ja. Das heißt, rechts, nee, ist. Du hast grün, dann können wir locker an ihm vorbeiziehen. Wenn du dich daran erinnerst, weißt du, gab diese vier Stufen. Die genau. Vielleicht ist zu viel Gras, aber auch ist okay. Genau. Sehr gut. Die nee, ist doch nicht 70, ne? doch, doch, doch, schon richtig. Cool. cool. Genau. Den hinter dir hast du auch im Griff gesehen. Ja, immer. Und jetzt schön locker und große Kurve. Und groß. und entspannt bleiben. Und hinter dir einfach beobachten, sodass du das ein bisschen auf dem Schirm hast. Ja. Und dann Siehst ja, du gut aus. So. Ja, auf jeden Fall halte ich das so für einen guten Plan. Wir gucken da am Ende wo wir stehen. Ja. machen uns dann so klein. Klack, klack, klack. Und dann ziehen wir relativ fix durch. Ja, ja. Ich sag mal, dieser Moment, wo man sagt, alles klar, ich habe jetzt Bock, ich ziehe, ich mache das jetzt einmal, der hält auch nicht so lange. <lacht> ja doch, das ist auch von äh, Arbeit bedingt, sag ich mal. Ah, okay. Das so ein bisschen noch verlangt wird. Ach so, ja, die Trommel auch, kriegt, ja. dass man okay. ja, ja. einen gewissen Alter. Von, nee. äh, ja, gut. Okay. Aber ist natürlich auch ein Eigeninteresse. Interesse. So. Ja, aber meistens passiert sowas, wenn, äh, wenn man arbeitsbedingt irgendwie das Ding braucht. Oder in der Beziehung, so, wenn einer dann tatsächlich den Führerschein verliert. Dann, <lacht> dann ist es so, dass der andere dann halt machen muss. Check mal. Genau. Und am besten wieder direkt Kupplung durch. Genau. Ja, aber für sechs Jahre Pause ist das, das ist ja schon ja mal nicht schlecht. Hochmotiviert. High <lacht> Level <it>. Potential. Vielleicht ja noch Rennfahrer. Oh, der Rennfahrer ist ja. Das Job. Nee, ist so eigentlich. Bei meinem Glück fahre ich mich tot. So. Achso, ja, nee, dann nicht. Dann, dann bist du auf gar keinen Fall. Naja. Du kannst dich zwischendurch immer mal wieder kontrollieren, wenn du einfach ganz kurz linker und rechter Außenspiegel benutzt. Ja. Dann ähm, kannst du dich selber so gut einpendeln. Das einzige, was ich schon mal gemacht habe, ist gerade In äh, Barup. Ah, okay, ja, die, die ist ganz cool, die Bahn, ja, ja, ne? Sehr, ich. Ja, ja. ich weiß nicht, ob Deutschlands längst oder NRWs längst? Ja, ja die ja. ist auf jeden Fall ziemlich lang, ja, ja. Das stimmt. Da geht so eine Runde, je nachdem, was, man, was, man, was für einen Karten man hat. Ähm. Genau. Korrekt. Guck mal, wir wollen jetzt rechts weiterfahren, da wo er da gerade rauskommt, siehst du das? Das kannst du regeln wie mit dem Kreisverkehr. Du bremst also runter auf 20 oder 30. Ja. Check ruhig ein bisschen mehr bremsen. Also Schmeiß schon mal einen Blinker, genau. Kupplung ganz durchdrücken. Zweiter Gang. Und alle Füße loslassen. Einfach loslassen. Und Dann ohne Gas hier rein. Und wenn du sagst, hier habe ich im Griff, dann drückst du wieder drauf. Und so kannst du das auch mit dem Kreis machen, dass du das erstmal ohne Gas anfährst. Dann ein bisschen zurückgehen. Und dann selber merkst, ja, langweilt nicht. Und dann drückst du wieder aufs Gas zurück. Für sowas einfach ein bisschen genauer Gas zurück. Wenn du jetzt vorausschauen fährst, bremst einfach ein bisschen an. Durch ein bisschen mehr bremsen. 30 siehst du, oder? Ja. Korrekt. Checken wir deine Geschwindigkeit. Kupplung durchdrücken. Aber ja, roll erstmal, schalte nicht. Weil okay. du weißt ja nicht, vielleicht bleibt es auch rot oder keine Ahnung. Einfach Kupplung drücken. Bremst ein bisschen runter. Aber Ich hoffe. Ja, jetzt zweite Gang. Und dann halt komplett auf die Brücke so drauf. Füß mich auch hier Du musst ja gucken, wo sind deine Skills so <lacht> Normalerweise, sage ich dir ehrlich, wenn die so in der ersten Stunde sind, würde ich geradeaus einfach weiterfahren, weil geht's weiter ja, da geht es weiter da Hier ist jetzt tatsächlich kein Schild außerhalb geschlossener Ortschaft, hier ist 100. Ja, genau, aber zum Pilz sammeln macht das Sinn, dann fährst ja. du geradeaus. Und, aber ansonsten kannst du hier würde ich eher Gas wegnehmen. Also hier musst du lernen, dynamisch zu fahren. Und ich würde hier gucken, wo sind so deine Dynamik-Skills. Mhm. Das bedeutet. Prinzip immer Gas, Bremse, Gas, Bremse. Das wechselt, das wechselt sich hier ab. Nimm ruhig einen dritten Gang. Ja. Einfach Kupplung durch So ein bisschen. Genau. Und musst du so ein bisschen umdenken, weil du kannst nicht einfach nur für die nächste Kurve zum Beispiel reicht das nicht, wenn du Gas wegnimmst. Du musst du so ein bisschen anbremsen. Genau. Und jetzt aber kannst du auch direkt wieder Gas geben. Und das ist halt dynamisch, dass du immer wieder Bremst, Gas, Bremst, Gas und muss halt lernen, das zu beobachten. Ja. Von Anfang an hat man eigentlich nicht den Instinkt dazu, weil spätestens, wenn du immer Fahrrad fährst, weißt du ja, ich habe doch keinen Bock extra zu trampeln, dann bremse ich, dann trampel ich ja, doch nicht okay. wieder, dann bist bisschen ja von Jan-Ulrich. Also das ist eher so, dass du hier Gas wegnimmst, wieder ein bisschen anbremst, merkst halt, okay, kommt ein LKW, alles klar, passt wieder, drückst wieder drauf und das beobachtet der Prüfer, wenn der, hast du gesehen, wie er geschnitten hat? Hm? Alles gut? Keine Ahnung, bleib ruhig da. Ja. <lacht> Oh, der Gas. Ja, das ist halt mies, weil du nicht wirklich was ja, siehst. Ja. Die anderen schneiden dich. Das Allerwichtigste ist, dass du nicht den hier machst. Okay. Guck auf deine Straße dann dabei, nicht auf die anderen Autos. Auch wichtig, weil, wenn du wenn du auf die Autos guckst, willst du automatisch immer hier rüber. Ja. Und dann korrigiert man hier hin und müsste normalerweise, bevor man rüberzieht, erstmal hier kontrollieren, ist hier ein Mopedfahrer, ein Rollerfahrer oder irgendwer. Und dann könntest du so ein bisschen rüber. meist gleich herzlich willkommen in Finnum, <lacht> im Traum also ab jetzt ist egal, jetzt ist überall 50, nimm Gas wieder zurück, wieder dieses Dynamisch. du bremst wieder ein bisschen runter, das reicht und jetzt rollst du erstmal vernünftig, ich bleib erstmal links, genau. ja, so, und dann so locker hier durch, du hast sowieso Vorfahrt. alles cool, schön, drüber. aber Gas würde ich wenig geben, versuch die Lenkbewegung ein bisschen chilliger zu machen, genau. Ja, das also ist besser. Dass du nicht so. Was nee. So. Ein bisschen anbremsen. Kupplung drücken. In Ruhe. Und langsam lösen. Denk an die motorbremse Der war gut. Wenn du jetzt rausfährst, kontrollier einmal die Spiegel, dass sich keiner überholt. Dann fährst du noch ein paar rüber. ein bisschen zurück. So, jetzt darfst du 50. Musst gucken, ob sich das überhaupt lohnt. Ja, du ja so wirklich nicht ne? also ein bisschen Gas ist okay aber dadurch dass du jetzt noch im zweiten Gang bist brauchst du jetzt gleich auch keine auch nichts mehr machen hier ganz einfach im Prinzip genau Gas zurücknehmen und dann fahren wir gleich die zweite wieder aus roll locker weiter und guck mal lass dich jetzt mal treiben gib mal gar kein Gas der ja. holt komplett alleine wenn dir das langweilig wird kannst du immer noch Gas geben jetzt ein Blinker anschmeißen. Ziehen und locker hier rum. Cool. So, auf Wiedersehen. Tschüss. Eigentlich darfst du jetzt 100 fahren. Die, die wollen ja aber nicht, dass wir 100 oder? ballern, deswegen stehen die 70 Schilder. Ne? Komm mal hinter dir die. die mal Das ist ja auch immer noch mal ein Unterschied, wenn man die Fahrzeugbreite wirklich genau kennt, vom Frühjahr zurück. So, ne? Ja, es dauert auch ein zwei ja. Minuten, bis du dich äh, überhaupt an das Fahrzeug mehr hörst. Du merkst dann ja auch irgendwann, oh jetzt bin ich zu weit an ja, der ja. Grasnarbe ja. hier, also. So, schau mal, immer ein bisschen Gas zu und bremst auch schon. Weil, guck mal, 50 und jetzt kommt da vorne hier eine komplette Kombination. Du mal die Kupplung, genau. roll erstmal langsam weiter. Du müsstest warten, wenn jemand von vorne kommt. Siehst du das? das heißt, dann fahr aber trotzdem so ein bisschen so und dann Stopp. Dann erste Gang. Genau. So. Die sehen aber nicht so glücklich aus hinter uns. Aber okay, ja. Check nochmal Außenspiegel, dass dich keiner holt und dann gehen wir raus. Und dann darfst du hier mit 20 über die Brücke. 20? Ja, Ja, stand da. Ja, dann mit Aber mach ruhig Kupplung zweite Gang. Okay. Kontrolliere ganz kurz rechter und linker Außenspiegel, einfach nur um so ein bisschen das Gefühl zu bekommen. Guck mal, linker. Hm. So und sobald die Brücke zu Ende ist, alles aufgehoben, kein Schild. Genau. Also ganz wieder. wieder. Ja. ja, wieder 70 da mal ja, 100. Hier ist 100. Also wenn hier kein Schild, kannst du drauf drücken. Ist noch okay. Mehr würde ich erstmal nicht machen. Ja. Du kannst mit dem vierten Gang auch 100 fahren, ist auch kein Problem. Aber die Strecke hier siehst du ja, die ist sehr, sehr kurbig. Sieht das aus wie so eine Strecke aus dem theorie wo Ja, yeah. Wenn der rechte yeah, yeah, Traktor yeah, genau. kommt und dann davon einer holen will. Ah, <lacht> <Ja. Ja>. Warum <lacht> ja. müssen sie bremsen? Wegen dem roten Motorrad? Oder wegen dem Radfahrer, der irgendwo aus dem Büschel. <lacht> ja. Also du kannst hier, wie gesagt, noch ziehen, ich würde das mal so machen, auf diesen Feldern, wo du alles ziehst, so wie ja. jetzt, da kannst du ruhig drücken, kannst du ruhig 70, 80, 90, 100, so wie dir das passt und sobald du dann wieder an die Felder kommst, wo du nicht so gut siehst, ja. gehst du ja. halt wieder runter. gleiches also Wir werden gleich, da vorne kommt jetzt gleich der Kreisverkehr. Also so bremsen wie die dich dann auch von den 100 erstmal wieder runter. Dass du erstmal auf 70 kommst, dann auf 50, dann der Kreisverkehr. Ja. Nicht, dass auf einmal der Kreisverkehr kommt und du weißt von nichts. Ne? Das wäre ungünstig. Direkt Kupplung drücken. Durch oh, ein bisschen noch bremsen, dass du so an die 30 kommst. Genau, das reicht. Und jetzt der zweite Gang. Dann alle Füße loslassen und nur gucken. Roll einfach weiter. Und jetzt Kupplung und Stopp, der gibt zu viel Gas, weißt du? Sorry, die war schon im Keller. Und erste Gang. Und jetzt langsam, einfach nur langsam reinschleifen. Ja, sehr gut. Guck mal, das ist mit Kontrolle, dann ist das mega chillig. Du hast es im Griff und hier wieder raus. oder? Nee. Also Gas. 100. Aber du siehst halt wieder nicht, was ja, halt die Kurve ist, ne? Nee, nee, das hoch. Also 100 ist möglich. In der Theorie. Ja. ja genau. Das ist dann so. We have to take a look. Ich lasse jetzt mal Moment Zweiter Gang, ne? Auf jeden Fall. locker rum. So, und jetzt guck mal, wir sind hier außerhalb geschlossener Ortschaft. Mhm. Ja. Aber, aber warte, warte, lass mehr Abstand. Du musst ja, vielleicht ja Ich muss theoretisch sehen können. Genau, du musst sehen können, ob du den überholen kannst oder nicht. Ich, ich, sehe, übrigens, bei, ich, ja, genau, ich sehe übrigens gar nichts. Dann ja, würde ich es auch nicht Dann, auch nicht, ich, dann nicht. Also man ich darf man hier, weil hier, genau, weil, weil hier kein Schild ist, sogar 100 fahren. Ja, macht halt wenig Sinn, ne? Das ist relativ ego. Voll ja. episch hier mit dem Himmel. Das ist ein epischer Moment auf der Kamera. Ich glaube, wir eigentlich voll die krassen Aufnahmen, wenn man ja. auf ja. hier so richtig geile Fahrschutz sehen würde. Das ist der Kühlkuning vor uns. Ja, der ja. zieht die Sache durch. Aber wichtig ist, dass du da auch in der Prüfung... Sag mal die Nerven behältst und dahinter bleibst. Nicht irgendwie versuchen doch zu überholen, der Prüfer steht da nicht so drauf. Der, ist, äh, der kommt auch über Heiler ja. an. Der kommt über Heiler an, der zehn Prüfungen am Tag, wenn er sich schon nach der ersten zwei kaputt geschwitzt hat, <lacht> ist er nicht mehr so gut drauf. Also so wie jetzt ist gut, bleib locker dahinter. Einfach ganz entspannt. Was das schon? Genau. Vor allem hat er irgendwie so eine Plane da vorne. voll so, ja, äh, so ein Ball drauf. ja irgendwie sowas ne ah, jetzt weiß ich nicht merkst du so ich nicht. Sie. <lacht> merkst du übrigens wenn du hier dran kommst so ja, ein bisschen ähm, ich habe diese Strecke dafür gewählt es ist ja sehr sehr eng hier mhm. gut links wenn du drüber fährst merkst du halt nicht aber hier hast du entweder diesen diese Lochsteine dass du so, brrr, so merkst nee. wenn du da drauf kommst oder halt die Randsteine dass du wirklich, weil du, weil du hast am Anfang ja auch richtig gesagt, das dauert ja auch ein bisschen bis man abschätzen kann, wie breit ist das Fahrzeug wirklich. Und sowas dient halt sehr gut dazu, weil ein, zwei Kurven und dann kommst du da dran, dann merkst du schon. Oder hinter dir. Tschüss. Nächste bitte. Genau, ist schon mal weg hier. Das ist hier durchgezogen, du oder? Ja, äh, das ist hier tatsächlich durchgezogen. 60 Jahren. Und dann im Laufe der Zeit die Evolution hinterlässt ihre Spuren. Aha, mal Gas weg. Keine Ahnung. Wahrscheinlich bleibt er komplett stehen oder was? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall zweite Gang erstmal. Und langsam, genau. Deswegen langsam vorbei. Sehr gut. Und düst ich mein Und bei Für eine Aussicht jetzt. Geil, nein, was Ehrlich extra für die Panorama-Route entschieden. Wir haben noch einen anderen. Ehrlich, fahrschulewagen Selfie davor. Hashtag ist nicht bei sich. Das ja. am Freitag, meine ich. Oh, es ist kein Plan, wenn man ihn braucht. So, Bergab 50, alles klar. So, hier links ist übrigens, brauchen wir Hochzeit. Ich bin genauso gespannt, wie du. Nicht, dass das heute schon war. Nee. Sieht leer aus. Ja, ist gut. Aber jetzt musst du einfach kontrollieren, ne? Kann dir passieren, dass du übrigens hier auch mal zwischendurch kurz am 60 kommst? Ist nicht so schlimm? Bremst halt wieder runter. Guck mal, hier steht sogar Gefällstrecke für Fahrradfahrer. Bitte langsam fahren, weil... Ja, ja, ist richtig gut. Wenn du das machst, kannst du hier, hast hier nämlich richtig Speed. Und in 30 Sekunden passiert folgendes. Der Fahrradweg macht ein scharfes S. Ja, geübter Fahrer schafft das. Ne? Ja, auf jeden Fall. Hier ja, direkt im Loch <lacht> Oder im Winter mit Skiern. Ja. ja, das ist gut. Sauber, so ist halt cool. Guck mal, das Schild war ja äh, Gefälle und 50, ne? Ja. Ist Gefälle vorbei, ist sie 50 vorbei. Okay. Kannst du, also hier darf man 100 fahren, macht halt wenig Sinn. Merkst du ja? ja. Aber du darfst halt schneller fahren. Ich will auch nicht schalten, bleib im dritten Gang, das ist alles cool genau guck nur dass du die Kurven hier so locker mit dem Gefühl findest mit So, jetzt kannst du wieder drücken guck mal jetzt ist gerade aus Strecke frei ja. schalten wir ja am liebsten dann so ein bisschen an Kart fahren, ne? so. ja, Kart fahren ist so ein bisschen aktiver, also ja, direkt in ja. Gut, wichtig, dass du nicht direkt auf ihn guckst, das hast du jetzt glaube ich auch nicht so gemacht. Nein, nee, du... ja, cool. Weil wenn du das machst, intuitiv, ziehst du immer ein bisschen rüber, so war richtig. Einfach mal einen Blick auf deiner Straße lassen und dann ist gut. Keine Ahnung, warum die hier keine 30-Zone draus gemacht haben. Die hatten vielleicht Bock, hier immer wieder Schilder hinzustellen, Kreuzung und Einbindung, siehst du? Ja, Geld will keine Ruhe. Das ist dann Ann Borg nicht, das ist, da <lacht> läuft die Sache. Pflasterter Radwege. Hello. Das Gold auf der Straße. <lacht> Wo ist es? Iva. <lacht> ja, das sind nur so Geschäfte, die kann man sich nur in Borg leisten. Da gibt's Toilettenpapier, Bügeleisen, alles was Waschmittel ja, gut. Äh, wir fahren Richtung Lüden weiter. Wenn du mal Kreisverkehr, kann man jetzt super Absolute gut lesen. Kreisverkehr Ja, ja, gerne. <lacht> Ach, da hinten. Ja. Ah, hier sind Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Ja, ich kann noch sagen, es ist die dritte raus. Das Geheimnis ist noch gelüftet. Keine Kupplung. Du bist schon im zweiten Ding. Ich bremse noch ein bisschen. Guck weit nach links. Das ist eigentlich ich alles cool. Dann an äh, dem wunderbaren Kunstwerk hier vorbei. Eine schöne große Kurve. Sehr gut. Nochmal absichern. Korrekt. Oh, gleichzeitig hier ah, Challenge. <lacht> ah, ich ich habe keine Angst. Also erstmal nicht. <lacht> <Doch> nicht. Genau. <lacht> das krieg ich auch Oh nein. Früher habe ich immer richtig geschwitzt, wenn die Fahrschüler gefahren sind, so vor zehn Jahren. Das war. So selber noch nicht so viel. Gefahren. Ja, weil du keine Experience hast. Da weißt ja nicht, soll ich jetzt eingreifen, soll ich jetzt bremsen. Oder macht er, oder bremst er, oder bremst er, oder bremst er. Aber oh, ne, er bremst nicht. Okay, ich muss bremsen. Das hat so ein bisschen gedauert. So, schnell locker. Genau. Ja, ein bisschen mehr Kupplung dann. Ja, Mann. Oder so, genau. Ja, so für, für die Fans hier in Bock nochmal einen Eindruck hinterlassen. Ah. Mal zeigen, was der BMW kann. Was hast keine Schnitt Das war so dass äh, ich persönlich Probleme mhm. ein Problem hatte. Sollen wir das anfahren so ein bisschen. Weil er ja, mich so nervös genommen hat, ich nicht. Also Nichts gegen ihn. Der ist ja so Wenn, ganz nett. Ne? Gut, schneide ich auch aus. <lacht> aber da dachte ich mir. Ja, ja. Ja, der hat ein gutes Talent dafür, so psychologisch Druck aufzubauen. Der sitzt ja daneben, der guckt dann da immer. Ja, ja, genau. <lacht> genau ja, ja. <lacht> ich erinnere mich. Was habe ich, hab ich falsch gemacht? So, wieder aussauernd. Ja, wir müssen mal gucken, ob das mit den 100 so Sinn macht, erstmal. Genau. Auch fahren wir erstmal 7 Pfennigs knapp lang hier. Mal gucken, ob hier noch ein paar mal gucken, ob teile ist. liegen. Hier ja, noch Markierungen sind. Noch ja, wir gucken, unsere Akkus geben auch so auf. Ich muss das nächste Video danach einschneiden. Verdammt. Schade. schade. Jetzt gleich wieder. bip. Ja, fahren wir schon? Ja, eine Stunde und 15 Minuten. Wäre schon vorbei. Warte, geht das? Jetzt war wir nur noch vier Ja, Jawohl. <lacht> Haben wir machen gleich einen großen Plan. So, weiter Richtung Dopp-Monolym. Alles safe. Und ist wirklich so, also man geht jetzt relativ schnell mit Zeit. Ja, weil man dann halt so konzentriert ist, ne? Wie in der Schule damals. Damals, da war einfach, da war jede Stunde... Da war die Lächer froh. Ich erinnere mich nicht. Ich <lacht> auch letztes Jahr noch so. Aber im Nachhinein war es eigentlich relativ entspannt, so. Ja, das weiß man dann danach, das zu schätzen. Hey. ich war eine Vollkatastrophe. Ich ja, ich habe mir auch nicht so Mühe ich habe Abitur ganz normal, ja, ja, aber ich jetzt auch nicht so ich glaub, der ich Das also, die ja so mehr geworfen, so. Das ist halt auch so durchgekommen, so, Das Ist nicht das Bombenabitur, aber äh, ja, bei mir, ich musste immer lernen, ich, ich habe das nie so bei mir war immer so 4, yes, 5 war auch nicht. Ja, das ja 4 5 4 5 4 5. Je <lacht> nach Fach, ne? Warte drei, mal. Ja gut, außer Sport und, Sport und Kunst, aber immer eins. Ja, früher war ja auch noch Sport, das war dann ja auch noch die toppel <lacht> So, siehst du, guck mal, hier kommt die Kombi, gefährliche Kurve, 50. Jetzt bremst du einfach ein bisschen runter, wieder der dritte Gang. Genau. Ja, hier irgendwas, weiß ich nicht, was die ja. Leute da denken, dass man hier die Kurve irgendwie eine große Mission hat oder was, aber... Und dann ziehst du dann locker hier rum, Kurve zu Ende, Gefahr zu Ende, ist wieder 70, schon. drückst wieder drauf, ja, ja das machst du gut, ich hab Bock, ja, der <lacht> merkt man, <aber lacht> auch den der, ja, auch in dem Simulator-Ding, oder? ich weiß nicht, ob das du vorhin noch selber gemacht hast, ja. wahrscheinlich schon, ja, ja, zwei, drei Sachen, der sagt dann dir dann hundertmal, bitte scheint ja, der ja, zwei, ich ja. hab für dich hochgeschaltet, oder ich hab für dich gebremst, oder so, ja, also du stehst ja an der Linie, ich habe alles so gemacht, Einmal ähm, habe ich versucht Polizisten umzufahren, aber geht nicht, man fährt nur durch. Also, das ist ein digitaler Polizist. Also weil, weil kein Blood Patch freigegeben wann, Gibt es denn da auch wirklich so freies Fahren oder ist das einfach nur so... Äh, am Ende, also in der letzten Mission, da sind dann halt tatsächlich da auch Einbahnstraßen und so. Und dann macht, macht er das wie in der Prüfung. Und sagt, okay. Okay, hier rechts, hier links, da links, da hoch, da runter. Ein bisschen Autobahn, ein bisschen Landstraße. Okay. Das aber ist aber jetzt nicht so... Ist wie so eine Karte, sondern nein, die nein, ganze nein, nein. Stadt ist gebaut? Irgendwo war da mal ein Fehler eingebaut, also wenn du dann an irgendeiner Straße aus Versehen rechts gefahren bist statt links, dann war es auf einmal in Frankreich, weil, weil den Simulator gibt es ja auch in Frankreich und mhm. da auf einmal war alle Schilder auf Französisch. Genau. Tipptopp. Ja, ist richtig. Okay. Versuch äh, nur auswendig das zu machen, also dass du oben bleibst mit ja. deinem Blick. Weil der hier hast du halt gemerkt, da muss ja, ich auch so... Oh, das ist ja einfach eine Sekunde mehr Zeit. Und der loggt. Na da da kannst du die in Dase, da sein, Dortmund? Da, da weiß ich auch schon mal, was ist das nochmal ein deutsches Auto, Arbeitsschutzzentrum. Irgendwie so, ich kann, irgendwas mit arbeiten. Da kann so was mit Arbeit. Was war das denn nochmal? So, was hab ich da gemacht? Ich hab vergessen was, aber ja, kenn ich. Da gibt es auf jeden Fall auch einen Simulator für yeah. Das dann ich weiß nicht, das geht so eine Viertelstunde oder so, kannst du da machen. Ja. Und kannst halt so frei fahren. War oh, das ist cool? Ja, LKW. Ich habe auch einen LKW-Führerschein, aber. Nö, nö. nö. <lacht> war nicht so mein Ding. Zack, zack, genau. Jetzt drückt ihr da drauf. Ja, weil damals war das so, wenn du Fahrlehrer werden wolltest, musst du halt das alle Führerscheine machen. Ich hatte halt überhaupt keinen Bock auf LKW. Da, da, da muss ich 40 Tonnen mit Anhänger fahren. War, war richtig gut, ja, rückwärts links um die Ecke. Ja, wir haben ein großer Traum, das war der schönste Tag in meinem Leben. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber jedes Mal, wenn du über Bahnübergänge fährst, musst du halt auch doch, diese Show machen, erinnerst du dich? Ja, Gas so. wegnehmen? Ja. ja. Und dann musst du einmal den Kopf nach rechts und einmal nach links drehen, und wenn dann der da Zug kommt, musst du halt stehen bleiben. Ja, wahrscheinlich. Ich, ehrlich, ehrlich jetzt, also in der Prüfung musst du das so machen. Das ist Sinn und Zweck der Sache, die Begründung ist, wenn die Schranken nicht funktionieren oder kommt ein Zug, sollst du stehen bleiben. Ja, dann fährt er nicht rein. Ja, du sollst ja so langsam fahren, dass du auf jeden Fall stehen bleiben kannst. Bitte don't ask me why. Das ist wirklich... Ich habe das schon als Fahrschüler nicht verstanden. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich Fahrlehrer werde, kann ich ja mal die Prüfer fragen, warum das so ist. Hm. Die haben mir dann diese Begründung gesagt. Ja, aber ja, nee, ich, kann, ich, ich bin bei dir, ich verstehe nicht. Mach doch keine, also Nein, ich, nein, oh. ich verstehe es auch nicht. Aber mein Job ist ja nur, dir das <lacht> ja, zu bringen. Ja, <lacht> das Dass du den Führerschein kriegst und du bekommst den Führerschein, wenn du an Bahnübergängen langsam fährst, ranfährst, rechts und links guckst und danach weiterfährst. Dann bekommst du den Führerschein. Ballerst du einfach drüber, so wie das eigentlich jeder macht, so... Ich du. aufsteigen. Dann sagt der Prüfer, hm, ich weiß nicht, Robin, ob das so eine gute Idee war. Ja. Also sagen wir so, die sind not amused. Und jetzt am besten die Hand wieder hochnehmen. Genau. Ja, so, so reicht schon. Weil Zwischendurch merkst du, du wirst schon lässig und dann irgendwann so... Ja, das ist da, da, da. ja Das sind die anderthalb Stunden, jetzt schon etwas unterwegs Ah, sehen, ja. Dann dann. Konzentration ist natürlich <lacht> schon. <lacht> ich hatte auch einen schweren Tag und ja, Ich weiß wirklich, eigentlich in der Regel immer richtig viel zu tun bei uns, aber heute war irgendwie. Und der ist ganz locker dran vorbei. Gilt nicht als Bus. Der hat einfach Warmblinklicht an, das sind Feuerdinger. Okay. Passt trotzdem ein bisschen auf. Keine Ahnung, was die machen. Wahrscheinlich hängen die hier halt in der Gang ab. Da steht einer, da steht einer. Vielleicht fahren die gleich auch los. Keine mhm. Ahnung. Beobachte die ein bisschen. So, genauer. ich das so lange wie er? Ja? ja. Aber ein bisschen im zweiten Gang. Genau. Weil, keine Ahnung, warum die hier stehen. Kann sein, dass gleich auf einmal das Geballer losgeht und die hauen ab. War sehr schnell, hast du gemerkt. Ne? Oh, ich dachte, die oh. wäre zu langsam. Nein, nein, da Kupplung war zu schnell. Okay. Das war alles cool. Nur ein bisschen langsamer loslassen, dann ist der Effekt nicht so heftig. Okay. Der ab. So, so. so, dann fahren dann wir gleich rechts weiter. Lass dir Zeit, weil du nicht hinter der Kurve gucken kannst. Mhm. Dann checkst du kurz hinter dir ab. Das sieht ganz gut aus. Genau. Ah, bleib ein bisschen ja, links. Korrekt. Sauber. Korrekt. Wir hinter uns vor die Dance Party. Aber die Blonde sieht doch gut aus, oder? Nicht ja. so wie wir hier. Ehrlich, wir sind voll ernst. Die minken sich sogar. Ja. Ich hab mein Lippenstift vergessen. Soll ich den Wein Und ohne Gas, locker rum? Jawohl, nicht ja, so krass. Genau. Guck mal die Ampel. Boah, jetzt sind sie neben uns, jetzt sind sie neben uns, jetzt geht's an. Hallo! Hallo. Kennen die dich? Scheinbar schon. Kette. <lacht> Wir sind's! <lacht> Korrekt. Oh, die Kameras geben oh, auf. Scheiße. Beste Moment. Ja. Jetzt wollte ich mal den Ladies hier imponieren, aber. da ja, nur so halb gebraucht. mal links hier, vor die Feuerwehrparty. Ja. Und wenn du dann. Und wenn du dann weiterfährst, löst du den Rest der Kupplung auch noch. Okay. Also, aber schon, wenn du dann schon angefahren ich bist. Erst bis zur Hälfte. Genau, dann fährst an und dann schleifst du langsam rein. Also Kann ich dann kom kom nicht komplett los. Kannst du auch mal. mal aber auf. dann geht der richtig nach vorne. Also ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Sonst werdet ihr wahrscheinlich auch nicht bis jetzt dran geblieben. Äh, nicht vergessen, den äh, Like-Button zu drücken! <lacht> so, und dann, wenn ihr den Like-Button gedrückt habt und euch das Video gefallen hat, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Äh, nächste Folge ist dann wahrscheinlich auch mit Robin oder mit Thailand, weiß ich nicht. Könnt ihr ja äh, auch in den anderen Videos sehen. Ich ziehe äh, das mit Robin auch bis zum Ende durch. Wir haben jetzt äh, Anfang September. Unser Ziel ist so, Anfang Oktober fertig zu werden mit allem. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Passt auf euch auf. Tschüss. So, jetzt muss ich hier aber... Hallo? So, jetzt muss ich aber hier links fahren. Und da. So. Gehen noch rein. Das sieht doch gut aus. So. So. Ich verrate euch was. Es ist Freitag. Kann man sehen. 19.30 Uhr. Jetzt bin ich bin jetzt gerade fertig mit Fahrstunde, ne? Und jetzt fahre ich äh, ins Büro Videos schneiden. Für wen? Für euch. Und warum? Weil ich's kann. <lacht> Nein, ich habe euch einfach lieb. Ich mach das gerne. Tschüss.